Gut, wollen wir es mal versuchen, ganz kurz in kurzen Abschnitten zusammenzufassen. Hm? Ähm, hier rennt es gerade zur Zeit ohne Ende. Und ein Grund davon ist der Tipp, den ich beim Kulturstudio in der ähm, Frank-Stoner-Show bekommen habe. Amok Amok, Alex und Frank-Stoner-Show, so rum heißt der hat mir Mario Prass empfohlen, der drei Sendungen vor mir auf dem Stuhl saß. Und ja, jetzt habe ich dann, nachdem wir das Eichelbrot freigezockt haben, habe ich dann endlich genug Energie gehabt, die ganzen Infos auch zu verdauen, die der, das krasse Meer der Ionen da verteilt hat und... Ja, ich will hier nicht nur nachplappern, sondern auch eigene Erfahrungen mit einfließen lassen und die eine Stelle, die hat mich geflasht, die er da erzählt hat. Und dann habe ich mir das Wort Bethlehem angeguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, wie blind man doch ist. Bethlehem heißt nichts anderes wie Bettenheim. Ja, und dann habe ich selbst mal ein bisschen geforscht und ach, gucke her. Er hat mir davon erzählt, dass hier, hinter Bethlehem, ungefähr 800, 900 Meter dahinter, die Stadt Jerusalem begonnen hat. Steht heute ein Kernkraftwerk drauf, da buddelt keiner mehr. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Uh. Der Bethlehem genannt wurde, mit dem gleich gleichgesetzt wurde, auch in Deutschland stand. Uh. Hm? Und da warst du doch ein halbes Jahr hier in dem Container gesessen. Die Raben beobachtet, wie sie von Kuppel zu Kuppel geflogen sind. Und nach Fukushima sind da Tauben von Kuppel zu Kuppel geflogen. Hm. Und jetzt...